Und auch wir sind der Meinung, System-Change statt Kleine-Change. Wir haben dafür gesorgt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre einen Zustand erreicht, den wir Menschen noch nie erlebt haben. Und das resultiert in eine globale Überforderung. Wir wissen nicht, was wir daraus machen können, sollen, müssen. Wir haben bisher keinen Plan gefunden, wie wir damit umgehen können, wie wir das bewältigen können. Wir müssen anfangen, uns Gedanken zu machen, ganz aktiv. Wie kann unsere Gesellschaft zu einer werden, die klimagerecht, friedlich, solidarisch zusammenlebt? Und in dem Sinne bin ich so dankbar, dass es Menschen gibt, die sich dazu Gedanken machen, dass Menschen gibt, die heute schon vorleben, wie ein morgen aussehen kann, die uns die Angst nehmen vor dieser Zukunft, die da ist und die so unerwartbar ist und die etwas aufmachen, was an Utopien erinnert. Wenn wir ja, feststellen, dass eine klimagerechte Welt möglich ist, wir bekommen sie nicht geschenkt, sondern wir müssen für sie kämpfen, wir müssen sie einfordern, wir müssen aufstehen, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns zusammentun. Äh, wir haben heute gigantische Krisen in der Welt, die wir offenbar in diesem System ohne Grundeinkommen nicht in der Lage sind zu lösen. Wir haben die digitale Revolution, die äh, die Wirtschaftsweise dermaßen fundamental verändert wie zuletzt die industrielle Revolution. Welche sozialen Verwerfungen, Kriege und Elend das beim letzten Mal hatte und auch diesmal wieder haben könnte, beginnen wir erst ganz langsam zu ahnen. Eine Folge ist der weltweite autoritäre Ruck, der unsere Demokratie hart auf die Probe stellt. Und als wäre das noch nicht genug, wir haben es gerade gehört, ähm, stellt die Klimakrise die Frage, ob wir überhaupt in dieser Umwelt, die wir selbst zerstört haben, noch lange werden leben können. Obwohl wir mitten im Wohlstand sitzen und so fähig und frei sind wie noch nie, schaffen wir es irgendwie nicht, diese Probleme anzugehen. Wir sind in der Schockstarre, ohnmächtig und hilflos. Warum aber können wir diese Krisen nicht lösen? Was fehlt, wenn eigentlich alles da zu sein scheint? Das Grundeinkommen allein wird diese Krisen nicht für uns lösen. Aber die Hoffnung ist, dass das Grundeinkommen uns allen die Kraft, die Resilienz, den Mut, die Ideen, die Veränderungsbereitschaft und die Verbundenheit gibt, damit wir diese großen Krisen gemeinsam lösen können. Deshalb sollten wir das Grundeinkommen jetzt im großen Stil ausprobieren. Weil der Staat damit bisher zögert, haben wir beim Pilotprojekt Grundeinkommen damit jetzt einfach mal angefangen. Denn nur so können wir herausfinden, ob das Grundeinkommen tatsächlich Klimawandel, Demokratiekrise und Digitalisierung lösen kann. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann müssen diejenigen, die gern bei der Grundeinkommensfrage den Taschenrechner zücken, sich nicht mehr fragen, ob wir ein Grundeinkommen finanzieren können, sondern wie lange wir uns noch kein Grundeinkommen leisten können. Danke. soziale Frage mit der Klimafrage zusammenlösen. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um wirklich die Freiheit und die Kapazitäten aller Menschen freizusetzen, weil ihr erlebt das alle in eurem Umfeld. Dieses Hamsterrad und dieses Bürokratiesystem, was Hartz IV geschaffen hat, nimmt den Menschen die Kreativität, die Freiheit, Ideen zu haben, Lösungen zu entwickeln. Und das kann nicht so weitergehen. Wir brauchen da eine Politikänderung. Und warum ich ein bisschen optimistisch bin, ist Corona. Was haben wir erlebt in Corona? Alle Rettungsmaßnahmen, die es gab, ob das für die Solo Selbstständigen, für die Unternehmen war, das Kurzarbeitergeld, alle schaffen sie genau das, die nehmen der geben den Menschen die Atempause, die Krise zu überbrücken, dass man danach weiterleben kann. Genau das macht doch Grundeinkommen nicht für Corona, sondern für alle Krisen im Leben. Und da gibt es eben größere und kleinere. Und insofern, lasst uns für ein Grundeinkommen kämpfen, lasst uns auch in der nächsten Bundestagswahl gucken, dass das ein größeres Thema wird. Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundein- und Grundauskommen. Und ich glaube, wir haben heute irgendwie das beste Wetter, die beste Location, die besten Leute dazu, um es in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank.